Herzlich Willkommen zu einem neuen Video am, äh, am Dienstagmorgen. Heute trade ich mit Broker Race Option. 60 Sekunden. Mein Starttrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe zwei bis Mal mit dem gleichen Betrag rein. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige bis sehr wichtige News in allen Hauptwährungspaaren. Als nächstes suche ich mir einen Einstieg nach meinen Einstiegskriterien. In MetaTrader 5 Euro Yen sieht ganz gut aus. Ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Faktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Perfekt. Alle vier Trades gewonnen. 10 Minuten sind Euro-News, musste ich mich beilen. Wer sich für die Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. bis zu 849 Euro sparen. Du bekommst 10 bzw. 20 Skype-Stunden. Dort erlernst du meine Strategie. Darüber hinaus erhältst du einen Videokurs, VIP -Mit-, Zugang zum VIP-Mitgliederbereich, gratis updates lebenslangen Premium-Support. Also sichert euch das Angebot, lasst es euch nicht entgehen. Bis zum nächsten Mal, bye bye.